Das ein Jäger. Oh, das liegt da. der nichts da. Da wischt nur. Nochmal, du Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt kommt dir. Aber ah, du wischst. Ah. Down. Sie ist ins Gift der steht am Dach um ihr Jungles. Der wischt. Headshot, Alter. Alles ist im Süden. Verwischt einmal. Da ist ein Nein. Headshot. Ich guck nicht noch. Ich hab's gewischt Ich hab's Headshot Nice Nice Der war schön Der war richtig schön Fuck Das sieht kaum mehr Huh Ne natürlich nicht. E Eben Er ist neben mir Neben der gewischt einmal Und er ist nicht umgekippt Wo oh, sind die wieder da? Drauf? Blabber, uns war es einfach, so wir da vorgefahren Das ist aber nicht der, der mich killt. Nein. Da ist einer. Headshot. <lacht> Ja, bei uns. Genau hit. Der wird wieder kreis drinnen. Eben hit. Hit. Oh jeder. 16 im großen Haus ist aber. Headshot. Let's drop, mm -hmm. this is geil. Don't risk to mm -hmm. is to Fuck you, was not on me Oh, we have Headshot mhm. Zeit also. ja, ist er ja. doch. Ketchup. Ketchup. Ketchup. Ketchup. Ketchup. Ketchup. Ketchup. Ketchup. ist uh -huh. Ja weil der wieder gerätzt war In der <lacht> oh mein Gott, Alter. <lacht> Aber so weit war das geil. Er wäre wär halt anders auch nicht weggegeben. das? Ist ich bin fucking hart da. Ich Headshot geben. Gib mal, Der viele hitmarker Ich hab noch nie so viele Hitmarker gehabt. Oh mein Gott. Der Alex hat halt also 17 Hitmarker auf diesem Tod gehabt. Hey, warum hat die Crowns neuestens so ein Visier? Hat sie? Der hat ein neues Fadenkreuz gekriegt, er viel präziser ist. Ja, ah, der ist gestorben. Da war Ja, Das ist ist da drinnen, schau wir aus. Du hast den hit, headshot. Da ist er tot. Dieter, tot oder? Ja, der andere Tote <lacht> geht noch mal gerade In Prison, ja. Auf der Mauer. Oben. Headshot. Einer ist er wieder tot. Headshot. Hier war ein Headshot. Da ist noch einer. Headshot. Da liegt er ja nicht. Ich hoffe, ich nicht oben schauen. Sie sind bald schon Hit, down. Das ist dann. Doch, sie ist down. es sind zwei. Eins hinter den Übersteuer. Ja? Der ist gestorben von der anderen. Das Team ist down. Ja.